Hallo. Und Dankeschön bei den Ho03012SS fürs Folgen. Obwohl ich nur im Pause-Menü war und Musik lief. Aber hey, Dankeschön. Wenn du jetzt kaputt bist, bin ich dir noch dankbar. Okay, also. Ähm, ich spiele heute Layers of 4. Wie ihr seht, habe ich da schon Trophäen gemacht, weil ich es mit einer Freundin schon gespielt habe. Allerdings habe ich es aufgenommen und wir wollen das DLC streamen zusammen und wir wollen Layers of Fear 2 streamen und äh, äh, Soma und ganz viel Moment, ich zeige es gut. Ganz viel anderes, das noch kommt, wo äh, man nicht hier mal gucken. Ähm, das auf jeden Fall Control, country Genie vielleicht, Detroit vielleicht, Heavy Rain, Layers of Fear 2 ist drin, Maze, Let it Die, ist glaube ich nichts für ein Stream. Uh, die ganze Resident Evil Teile, die ich noch privat spiele. Soma ist drin. Sinking City ist drin. Town of Light. Those Remain. Visage. Visage sowieso. Ja, wir haben auf jeden Fall einiges vor. Ich würde sagen, wir legen einfach... Falsches Spiel. Wir legen einfach los. Uh, sobald ich das richtige Spiel habe. Uh, ich habe hier ein bisschen dunkel gemacht. Ich hoffe, die Atmosphäre passt so. Uh, ja, Meine Katze ist... Da? <lacht> also ich habe emotionalen Support. Das ist alles gegeben. Äh, Headset ist drin hier. Das sind äh, Kopfhörer, die ich drin habe, weil Fernsehaudio und Mikro sind andere verbunden. Es sind anders verbunden. Ich habe das Headset am PC wegen dem Mikrofon und das, äh, die Stöpsel drin. Wegen dem Spiel vom Fernsehen. Müsste aber relativ laut sein sogar. So, jetzt kann ich DVD wieder schließen. Da war ich vorhin nicht online. Genshin müsste ich noch Dailies machen. Alles später, vielleicht. Je nachdem, wie schnell wir spielen. Ich habe etwa letztes paar fünf bis sechs Stunden hatten wir. Heute weiß ich ein bisschen besser, was geht. Ich rechne mit etwa vier Stunden. Wenn es schneller geht, kann ich immer noch Resident Evil, Veronica, Code Veronica spielen. Wir gucken mal. Ich muss nur ganz kurz gucken. Ja, genau. Da muss noch Sound rein. Ich wusste, ich ja habe was vergessen. Ich habe hier auch mein Streamlabs Ready, wenn was wäre. Da kann ich jederzeit etwas ändern zum Beispiel auch den Sound vom Spiel ein bisschen leiser machen, wenn nötig. Wir legen los jetzt. Endlich genug gelabert. Ich lasse mal kurz meine Fresse weg. Die müsste eigentlich, aber das sieht gut aus. Jawohl! Okay, ich bin happy. Also, wir legen los mit einem neuen Spiel. Inheritance ist das Zusatzkapitel. Ich gucke ganz kurz wegen den Einstellungen. Helligkeit machen wir im ich Blitz mein PC nicht voll, ja, habe ich. Okay. Äh, ich mache ein bisschen heller für euch. Ich habe eben mein, mein Fernseher viel zu hell wegen... Das hätte brauchen ja auf jeden Fall. Beschleunigung finde ich so eklig. Headbob können wir von mir jetzt rein machen. Badenkreuz brauche ich, mein Blickfeld maximum sowieso. Die Musik vom Spiel ist göttlich. Ich habe das die ganze Zeit so geliebt. Und ich habe so meine Theorien, was abgeht im Spiel. Aber es ist halt so. Man lässt es ein bisschen offen wahrscheinlich. Deswegen würde ich sagen, legen wir einfach los mit einem neuen Spiel. Es kann sein, dass ich mehr Sachen mache. Ich bekomme vier Trophäen natürlich nicht, weil ich halt alles schon gespielt habe. Ich meine, eben, wie ihr seht. Oh, es ist laut. Da ich Trophäen, wenn ich nicht mein. Wie ihr seht, wir haben hier 24%, also ein Viertel aller Trophäen sind gekriegt. Ge Im Hauptspiel. Wir haben zum Beispiel nicht alles Skizzen gefunden. Keine Ahnung, was das hier ist. Jedes Wort, was du gesprochen hast, erinnert. Vielleicht Passwort? Das habe ich nicht gemacht. Habe ich nicht geschafft. Wahrscheinlich Secret Ending. Wir haben einfach das Gemälde vollendet und fertig. Vielleicht gibt es da mehr. Wahrscheinlich gibt es da mehr, ziemlich sicher. Aber hey, wir schauen mal. Okay, also. Intro, los geht's. Tut mir leid, dass ich so viel laber. I know how you must feel, lost, alone, hopeless. You probably deserve it. But even for you, there is still a way. A way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. Das Headbopping ist sehr komisch, ja. Vor allem verschiebt sich mein Steuerkreuz. Okay, ich muss das Headbopping tatsächlich ausmachen. Allein schon, weil sich mein Steuerkreuz verzieht und ich eh schon nichts getroffen habe in diesem Spiel. Wie ging das nochmal? Anscheinend muss ich da rein. Also ich drücke R2 und schiebe nach hinten oder nach oben. Und ich bin ehrlich gesagt gar kein Fan davon, dieses Spiel nochmal zu spielen. Es war echt hart. Also... Es ist echt ein gutes Spiel, das muss ich sagen. Äh, manche nennen ihn den einen Caravaggio, andere... Ja, okay, ihr könnt das selber lesen. Wir haben Galerie Galerieöffnung. Warte mal, vielleicht... Lord. Doch, vielleicht ist es wichtig. Moment. Ein von ehrfurcht ergriffener... Okay, sorry. Ein Geisteskursener... Okay, also wir sind... Wir haben hier einen Zeitungsausschnitt von einem Riesenkünstler. Und so viel kann ich spoilern, das sind wahrscheinlich wir. Ich werde nichts probieren, zu viel zu spoilern. Wie gesagt, den ersten Teil kenne ich schon leider. Wir werden die höchstens Schädlingsbekämpfen nicht wieder zu belästigen zu werden. Nicht besonders gütig auf derartige. Alle unsere Mitarbeiter, die Anwesen besucht haben, konnten keinerlei, Hinwe keinerlei Hinweise auf einen Schädlingsbefall feststellen und entschieden sich daher zu keiner weiteren Maßnahme außer eine. eine prophylaktischen Giftausbreitung. Wir bitten sie dieses Schreiben aus. Okay, also wir haben da anscheinend viel angerufen wegen äh, Schädlingen und da waren keine Schädlinge. Äh, rennen rennen kann ich. Okay, die Ofen gehen auf. Ich finde das so geil. Das klatscht einfach so runter. Die hier aufmachen. Also das ich weiß nicht, ob das zu okay wir akzeptieren einfach dass es zu fertig äh, ja hier drin ist nicht viel okay. aber cool das gute ist dass wir zu zweit gespielt haben konnte ich einfach so den controller weggeben weil wir über Shareplay spielen online. Es hat sehr geholfen. Mein Herr, ich habe Ihre Werkstatt wie gewünscht nicht angeredet, wobei ich mir nicht vorstellen möchte, was für ein Chaos dahin herrscht. Wenn Sie sich wirklich so sehr um den Zustand des Raumes sorgen, sollten Sie vielleicht besser darauf achten, wo Sie Ihr ja Schlüssel liegen lassen. Ich habe Sie zurück in Ihr Büro, Büro gebracht. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Also wir brauchen Schlüssel im Büro. Diese ganzen Notizen habe ich, glaube ich, letztes Mal nicht gesehen. Okay, wir hören also Ratten. Die Ratten sind anscheinend da. Viele Weinflaschen, kaputte Bilder. Ah ja, die Ratten sind da. Guck mal an. Dieses zu ruhige... Sch Ach so, ich bin... Da das werde ich jetzt sehr genau... weiß, Es gibt hier einen geheimen Raum, der ist nur am 31. Oktober aufsuchbar. Das heißt, wir können irgendwann mal das PS-Datum umstellen für nächstes Mal und es äh, so machen. Die Treppe hochlaufen kann ich nicht schnell. Da hängt noch was, Nein, ist eine kaputte Tür. Das ist die Küche, das Badezimmer. Eine Unterknieprothese. Wie zum Teufel konnten sie uh, Die länger versauen. Das ist scheiße. So, alles in allem ist dieser Or Orte halt einfach ziemlich am Arsch. Ich guck's jetzt ein bisschen genauer an das letztes Mal jetzt mal alles nicht so genau angeschaut, das Grund, weil ich ehrlich gesagt weniger von dem Spiel erwartet habe, als es mir am Ende gegeben hat. Oh lol, das war das Klappern. Ja, okay, ich bin voll in die Mause vorhin reingelaufen, ich Idiot. noch mal ein Brief. Hab die ganze Nacht gearbeitet, weck mich nicht auf. Ah ja, die Bioshock-Musik ist wieder da. Ah ja, Bioshock ist auch ein Spiel, das ich die HD-Remaster-Version endlich spielen möchte. Noch. Ich habe sie mir gekauft auf Release und nie gespielt. Galactics große richtung für Flammen. Brand in den Kauf hast, du jetzt eine Kämpfe ein Kabelbrand, das Gebäude in Flammen aufgehen ließ. während das der Mehr der Besucher, gelang die Notausgänge rechtzeitig zu erreichen, wurde mehrere hundert unglücklich besucht. Weißt du, der Großteil schafft es und gleichzeitig mehrere hundert nicht. Das ist ein riesen Haufen Leute dann. Jedoch gehen Schätzungen davon aus, dass mindestens ein Tausend Personen schwer verletzt wurden. Da besitzt der Besitzer Galactic Runner Sheffield ein bisschen jegliche Kommentare. Hat das was mit uns zu tun dieses Feuer? Oder wieso... Entschuldigung, konnte nicht schlafen, das Band hat wieder Ärger gemacht. Dachte mich, ich könnte genauso gut etwas arbeiten. Ich liebe dich. Ich habe eine Idee, die ich jetzt nicht äußern möchte. Weil Spoiler. Wobei, minor Spoiler. Es könnte was mit der Frau zu tun haben. Ich gehe mal nicht weiter darauf ein noch, was haben wir hier? Noten. Doch so, so schlecht. Okay. Ah, hier ist die Leiter. Ja, wir sind halt nach wie vor in dem Horrorspiel. Das dürfen wir nicht vergessen. Und es wird nicht besser. Es tut mir leid, ich mach's wieder gut. Danach geht es nur um dich und mich. Lass uns. Lass es uns zu etwas Besonderem machen. Du hast es versprochen. Ja. ganz so sauber. Okay, Brotkäppchen und der Wolf. In. Ehrlich gesagt, sehr schön gezeichnet, aber sehr makaber. Na? Gar keinen Bock auf dich. Figur. Noch mal eine Zeichnung. Ah ja. Beide nicht ganz so happy. Ich muss ganz kurz was antworten. Ich bin absolut kein Fan dieses Spiel jetzt alleine zu spielen übrigens. Irgendwas. Also irgendwas komisch. Okay, wie auch immer. Ähm, ja, dieses Hundbild voll cute. Das ist nur Schwachsinn, außer da steht einmal Death drin. Beer und Dev. Okay. Also wir haben den Arbeitsschlüssel von oben. Get it right this time. Damit beginnt das Horrorspiel tatsächlich schon. Da sind so viele kaputte Stifte drin. So viele Flaschen. Staubmäuse, selbst meine Lungen. Ah, hier sind die Collected. Die, die ich collected habe, ja. Die habe ich letztes Mal alle gefunden. Glaube ich. Vielleicht auch nicht. nee warte mal, neues Spiel müsste eigentlich alles gelöscht werden. Aber ich habe die schon gesehen, ja, ja. Ich habe es so satt, dass ich uns über diese Zettel unterhalten soll. Um Gottes willen, wir leben im selben Haus. Komm da raus und rede mit mir, bevor du dich schlafen legst. Da waren noch mehr Briefe. Okay, dann kann ich nicht lesen. Wir haben kein Spiegelbild. Ich hab so keine Lust herauszugehen, ne? Knapp außer so Reichweite stand da. Und da haben wir den Tod. Sieht aus wie der Tod, der Michael Myers umbringt. Aber hey. <lacht> ja, okay. Wir müssen da eh wieder raus, leider. Go in the circles. Ich mach das richtig aus. In the Circus ist böse. Das Spiel lebt sehr viel mit Jumpscares leider nicht. Das ist die schlimmste Art, finde ich, weil es kein guter Horror ist, also ein halt horror Jumpscars. Ähm, ein dreistelliges Passwort brauchen wir. Das ist nett. Ich da. Haben wir. Harry Potter ist da, okay. Haben wir irgendwas erhalten, das ein dreistelliges Passwort ist? Schon? Ich glaube nicht. Merkt euch das Datum: Wünsche sich das Vergnügen einer Gesellschaft zum Feiern ihrer Trauer am Samstag, den 9. Juli in der St. Lukas-Kapelle um 14 Uhr. Das wird nicht mein Hinweis sein. Ich war mir eigentlich sicher, dass mein Hinweis auf dem Bild ist. Wie 8.5? Vielleicht doch nicht mal ganz so sicher mit den Rätseln. Vergangenheit hält dich zurück. Schau genau hin. The, alone the most beautiful piece of art doesn't have my name on it. It's killing me. So. Will you marry me? Er war ja mal richtig nett. Vergiss es niemals. Oh Gott. All right. Ich habe keine Lust. Let's go. Warte. Was? Okay, gib mir eine Sekunde. Ähm, ja, okay, ich schreibe mal kurz. Ach, ich laufe dann rein. Ich geh da jetzt mal rein, weil ich bin voll motiviert auf Horror. Ähm... Ich möchte das Licht nicht ausmachen. Ach, ist das süß. Werde ich verrückt? Ich hasse den Dude. Ah, das ist echt... nochmal mal der Zunge ziehen. Ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist. Ich habe keine Taschenlampe, ne? Ja, hi, ich mach das noch. Die kamera ist echt langsam Ich hoffe, das ist keine Alternative ist. Ich bin gleich tot, Ende Nee, ich habe. Oh. Okay, ich zeig's dir kurz ähm, Aber ja, nee, den Teil hatten wir nicht Guck mal, diesen Raum kennst du vielleicht Fuck, the fuck? Okay, äh, diesen Raum kennst du, weil Von hier sind wir gekommen, das ist ziemlich am Anfang Ich bin jetzt so 30 äh, 20 Minuten drin und ich habe jetzt hier einfach an der Wand so einen Triggerpunkt gefunden. Das war die Wand so. Ich habe den einfach gefunden und das war jetzt so ein Secret Raum. Und es war creepy. Auch der coole Schrank ist. Ja, das ist... Ich möchte mir jetzt mehr angucken. Und ähm, ich habe am Anfang auch mehr Briefe gefunden, als was wir gespielt haben. Da stand jetzt auch drin von einem Flammenmeer an der... Eröffnung von einem Shoppinghaus und so. Und ich habe das Gefühl, das könnte eventuell die Frau sein. So. Eventuell, das würde einiges erklären vielleicht bei ihr. Aber ich möchte nicht zu viel spoilern, wenn ich das Ganze noch so hochlade. Die Ekelpuppe! Jedes Mal. Ja, ich glaube auch, wir haben wir haben auch nur 38% prozent aller Achievements gekriegt. Na. War das nicht schon? Ja, mach mal Licht. Finde ich gut. Also, ich werde jetzt noch ein bisschen mehr rumschauen. Ja, alles klar. Hi. Der Typ erinnert mich halt wirklich an äh, Harry Potter 1. Diesen. Ähm, wie ist der? weiß nicht mehr. Creel, Professor Creel, genau. Down the Rabbit Hole. Ach, schön. Aber ich glaube für DLC und für Teil 2 müssen wir uns dann wirklich mehr Zeit nehmen für so Details und versteckte Sachen. Das ist Baby. Nee. Um. Ja, müssen wir. gibt es halt mehr als eine Runde, aber egal. Secrets. Ich kann den Globus drehen. Das. Ist da. Ist da Blut drauf? Ja, äh, ich glaube der ist einfach verbrannt. Okay, ich glaube hier können wir nichts mehr machen. Dann halt mal weiter. Just, like, just that. like that, hold that pose, hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. Just right. <laughs> Wo ist, ich bin nicht so rund, oh. Der Ratten. Ach und ich habe am Anfang einen Brief gefunden von äh, seiner Frau mehr, die so sagt, sie ist einsam. Und von dem Kammerjäger, der sagt, er soll aufhören anzurufen, weil sie keine Ratten finden. Das sagt schon sehr viel aus, wenn man das Ende halt schon kennt, wahrscheinlich. Ja! Ja! Uhuhu. Da hängen jetzt alle. Okay. Ja, okay, jetzt bin ich hier, hab den Scale gekriegt. Was ist das? So also ein bisschen... Schick. Äh, okay. Ach, hier sind Scherben. Muss ich jetzt einfach... viele Bücher rumstehen, die sicher alle zehnmal gelesen hat. Jetzt fängt die wieder an. Step ist der Hardest. Okay, hier ist zu. Hier muss ich irgendwas drauflegen? Ah, da war Ah, nur vom Okay, okay. Vom Ofen. Kann ich zurück? Okay, ich kann nicht weiter, ich kann nicht zurück. Irgendwas war hier. Irgendwas war hier drin. Ja, hallo! Also, was muss da? Kann ich? Ich habe immer noch nichts zum Nehmen wir da drauf stellen. mal machen oh nee haben wir doch jetzt mal so elegant gelöst weiß nicht mehr ah lol. okay first I looked for a canvas not just any canvas I had to find a knife not one of those bread ones it needed to be as sharp as a razor so I used a razor in fact and then carefully flayed the skin booze helped keep my hand steady all right this beruhigend. Flamingos. Wie schön. Irgendwas lädt. Ich muss warten. Ah, jetzt muss ich nicht mehr warten. Okay. Zuerst suchte ich nach einer Leinwand, nicht alles, was das dazu gesucht habe. Okay. Der SUF half dabei, die Hand zurück zu Die Übersetzung ist göttlich. Alright. Shapeless Dreams, formlose Träume. Mein Liebe, obwohl du noch nicht einmal geboren wurdest, kann ich bereits deine Anwesenheit spüren. Das ist einfach wundervoll. Ich kann einfach noch nicht begreifen, welche Glück ich doch habe. So, dass ich keinen Lärm mehr habe. Mal kurz gucken, wie das Dream aussieht. Aber ich lasse das mal. Äh, vor einem Jahr da hatte ich nur Talent und Ambition. Heute habe ich entgegen allen Erwartungen eine Karriere, einen mich liebenden Ehemann und dich. Ich bin noch nie sehr religiös gewesen. ich habe ich das, was andere in einer Predigt suchen, bereits in der Perfektion meiner Kunst gefunden. Doch nun, ich kann es nicht alles ausdrücken. Nun habe ich ein Gefühl, als würde eine höhere Macht über mich wachen. Man sagte einmal zu mir, dass ich es niemals als Musikerin schaffen würde. Doch heute spiele ich ausverkaufte Konzerten in einigen der angesehensten Hallen des Landes. Außerdem sagten sie mir, ich hätte gern schwierigen Charakter, und dass ich niemals einen Seelenverwandten finden würde. Rate doch einmal, als wäre das nicht genug gewesen, sagte mir einmal der Arzt, dass ich niemals eigene Kinder haben könnte. Und dennoch, hier bist du, in mir bin wahrscheinlich die glücklich glücklichste Frau auf der Welt. Ich liebe dich so sehr. Ach, das ist cute. Aber er hat mir das Buch zugemacht. Oh, das war das Letzte, dann ist okay. Nee. Da geht's noch. Oh, das ist leer. Da kommt was. 17. Juni, er spricht schon wieder von den verdammten Ratten. Ich glaube, ich habe noch keine einzige gesehen, aber das liegt auch nicht daran, überall Rattenfallen aufzustellen. Er behauptet, sie in den Wänden zu hören, dass ein Hund das sein müssen. Gott, ich hoffe verdammt nochmal, dass es stimmt. Ich hoffe, dass sie in der Nacht herausgekrochen kommen und dich in einem Schlaf fressen. Du grausamer, von dir selbst besessener, lächerlicher Säufer. Ja, auch die ganze... Aber das sind das Hinweise und Bilder, die ich gefunden habe? Dann ist es wirklich ein cross safe Dann hat er mir nicht alle Daten gelöscht. Weil diesen Brief kommt mir verdammt verdammt bekannt vor. By this. Ja, ich glaube das ist mein Archiv für ein... Ja, das ist... Spoiler. Okay. Für, eine... für eine Trophäe muss ich dieses Buch gefüllt haben.